wieder dran. Es geht weiter. Jetzt halt schmeichel ihr mal ein bisschen. Die braucht auch ein bisschen Zuwendung. Deine Skylar. Hm? Verstopfte Nase. Immer noch vor elterliche Panik. Null Minuten. Okay, das ist jetzt weg. Aber verstopfte Nase. Was ist denn das hier? Du musst schon wieder aufs Klo Jackson, mein Schatz. Dann geh, leg, setz dich da drauf und, und, ja, lass laufen. Na komm. Was macht sie? Was macht sie? Die pennt schon wieder. Okay. Jackson sollte mir jetzt ein bisschen was Schönes gönnen. Ja, Toilette putzen. Oh, haha, wie schön. Ja, wir müssen reparieren. Ja, jetzt geht's wieder. Level 2 hat er jetzt erreicht. Kurz bevor er die Oh, oh. Weil unbekannte Lebensform heranwächst. Was immer es auch ist, es ist dabei, hinauszukommen. Äh, dann sollte er jetzt aber nicht reparieren, sondern sein Baby bekommen und zwar im Krankenhaus. Mitmachen? Dann soll Olivia mitkommen oder wen nehmen wir noch mit? Wo ist ein Aaron? Vladislaus Straut ist noch da. Wo ist ein Aaron? Hat der keinen kein Kontakt mehr zu Aaron? Mit wem ist er denn am besten befreundet? Doch, da ist Aaron. Aaron kommt mit. Der geht mit ihm mit. Und das Reparieren hören wir gleich auf. Ab ins Krankenhaus. Wir kriegen unser erstes Baby, Leute. Ich krieg so um die Krise. Ich freue mich so sehr. Ich, Baby, kommt. Krankenhaus von Willow Creek. Äh, Jackson? Am besten, wo ist Aaron? Jetzt, jetzt ist er doch gerade da gestanden, jetzt ist er weg. Was für eine Kameradensau. Also ich glaube, ich sollte mich erstmal bei der Empfangsdame melden. Kommt, melde dich an schnell, Jackson. Also okay, es ist jetzt schon sehr, sehr dringend. Das Baby kommt was holen die da raus? Das sieht aus wie sein Herz. Äh, weiß der überhaupt, was der da tut, der Arzt? Kelebatore. Aha. Ey. Sei ja vorsichtig, ja. Es ist ein Junge. Wir haben einen Jungen gekriegt. Ein Jungen. Wie nennen wir den? Ah. Das ist... Definitiven Alien, Junge. Also, wie, wie nenne ich ihn? R2-D2. Wie nenne ich ihn, Leute? Tun wir mal einen zufälligen nehmen, ha? Huh? Tim. Tim ist gut. Tim sucht die. Genau. Nehmen wir Tim. Fertig. Oh, Tim. Tim ist da. <lacht> Ein Alien-Baby. Oh, ist der süß. Mit, mit lila rosa Haut. Ist der süß. Liebkosen. Und jetzt soll er in Schlange warten. Nee, geh, mach Liebkosen. Komm, Jackson, geh zu deinem Baby. Er freut sich. Neues Baby wegen neuem Baby. Kein Augenblick im Leben eines Sims ist freudiger als die Geburt eines Kindes. <lacht> Große Neuigkeiten wegen Sozialkontakt von der Ankündigung eines neuen Vermittlers entzückt. Tolles Gefühl wegen erfüllter Bedürfnisse. Ein gut umsorgter Sim ist ein... ja. Warum hat es jetzt weggeschaltet? Jetzt sind wir noch zu Hause mit unserem Baby. Oh, Jackson, herzlichen Glückwunsch. Äh, wo ist unser Baby? Ah, da drüben ist er. Oh, er ist so süß. Skylar, guck mal. Guck, wir haben Baby gekriegt. Gleich mal die Kosten, Skylar. Komm, nicht pennen. Ich weiß, du bist auch fix und alle. Du kriegst ja auch bald dein Baby, aber du musst hin. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Tim ist da. Jetzt liebt Cosin halt endlich hier, die macht alles Mögliche, außer das, was mir ihr sagt. Sturer Alien. Jackson ist jetzt natürlich erstmal was. Das war dich von der Geburt bestimmt. Ja, süß! Tun wir mal gleich Windeln wechseln und so. Mit Flasche füttern. Oh, ist auch ein Alien. Ja, der muss, glaube ich, unbedingt ähm, die Windel gewechselt bekommen. Ja. Schön verpixelt alles, damit die Privatsphäre erhalten bleibt. Oh, mein. Unser Tim, ist der nicht süß? Schaut dir das mal an. Ist der goldig? Ich krieg so die Krise. Ja, jetzt soll sie wirklich mal aufs Klo. Aber da geht's ja nicht. Das muss man erst mal reparieren. Ersetzen wir einfach jetzt mal. Meine Güte. Verwenden. <lacht> Jackson hat Hunger? Nee, Jackson hat gar nichts. Der braucht sozial, also geh zu deinem Baby und kümmere dich drum. Reden. Liebkosen. Hüpfen. Grimasse schneiden. Ah, das volle Programm machen wir jetzt, Jackson. jetzt wird nicht geil geklimpert hier. So nicht. Und Skylar ist was. Komm. Ist noch nicht verdorben, also kann man es schön essen. Würstchen und Bohnen. Lass dir schmecken. Jackson! Ist das nicht süß? Jackson Jax. Jax. Jax. Jax. Jax. Es ist ein Tim. Oh, Ah, das sieht man gar nicht bei Tim. Also man kommt auf ihn, aber man kann nicht sehen, was er für Bedürfnisse hat. Skyler hat auf jeden Fall Hunger und muss schlafen jetzt dann. Und Jackson. Hä? Jetzt geht's uns gut, hä? Glücklich. Und nochmal glücklich. Also plus 5 glücklich hatte. Ist ja genial. Warum sieht der sich jetzt ein doofes Poster an und furzt hier durch die Gegend? <lacht> Pupsi. Also aufwischen, komm. Jetzt gehen wir mal ran an die Arbeit hier. Mensch, das Klo nicht. Skylar, bitte. Bitte geh schlafen. Schlafen und nicht Nickerchen machen irgendwo auf der Couch. Ja, Baby, was ist los? Schmutzige Windel wechseln schon wieder. Ist Sehr anstrengend hier. Jackson, komm, mach hin, ey. Dein Baby braucht dich. Du kannst es doch nicht so lange weinen lassen. Er ist so süß. <lacht> Warum Fragezeichen? Er ist süß. <lacht> Jackson. Komm, liebkosen noch, bevor gehe ich. Der geht jetzt zur Arbeit, oder was? Und tut sie nicht mal von seinem Baby verabschieden. Rabeneltern, hey, das darf ja wohl nicht wahr sein. Immer schön noch kontrollieren, ob alles da ist. Ach, Skyler schläft. Ich hoffe, sie kann jetzt ausschlafen und muss sich nicht um das Baby kümmern. Der weint. Schmutzige Windel wechseln, aber ganz schnell, Skylar. Los, du bist jetzt ausgeschlafen, hast nur ein bisschen Hunger, das hältst du ja wohl nur aus. Schmutzige Windel wechseln. Aber ganz schnell. Warum weinst du, Tim? Ich denke mal, jetzt wird er Hunger haben. Mein Gott, da waren meine Kinder so schlimm, ey. Ja, ich ja gut, mein Engel. Komm. Ja, schau. Jetzt, jetzt kriegt er Fressi. Jetzt ist wieder alles gut. Ja, Hauptsache Essen. Das ist immer das Wichtigste als Baby. Windeln natürlich sauber. Sonst brennt der Popo. Da muss man aufpassen. Es geht ganz schnell. Vor allem, wenn sie was Aggressives essen. Sowas wie Spinat und so. Nein, bei Spinat nicht. Eher bei Zwiebeln und so. Das vertragen oh. sie nicht. Da gibt's Blähungen. <lacht> okay, mehr Auswahl. Nee, Garten können wir nicht machen. Madame ist echt fertig. Die hat Hunger. Öffnen. Komm, Würstchen mit Bohnen. Gibt's doch bestimmt noch. Ja. Portion nehmen. Äh, nee. Nicht zwei. Äh, ja. Die tun wir dann da wieder rein. <lacht> ja, du bist etwas verwirrt heute, Skyler. Du wolltest jetzt gerade welche holen und jetzt. Die macht mich fertig, die Aldi. Jetzt muss sie, glaube ich, pennen. Schlafen, komm. Nix Techtelmechtel. Jetzt brauchen wir nicht noch mal Kinder. Und du ist jetzt, genau, brav. Ach komm, jetzt gehen hier die ganzen Geräte kaputt oder was? 300 Öken, also das, was wir heute verdient haben, geht jetzt für die Spülmaschine drauf. Super. Ja. Morgenübelkeit. Als Geiler aufwachte, fühlte sie sich schrecklich krank. So als würde jemand ihre Innereien umherschieben. Oh oh. Ja, das ist ja eigentlich auch so okay. Spielt Baby ein bisschen Fußball im Bauch. Ach, Tim schläft. Ach, schön. Da sind sie immer am besten, am friedlichsten, wenn sie schlafen, unsere kleinen Fuzzis. Oh, ihr wird so süß. Er hat ein Alienkind bekommen. Und sie furzt auch. Okay. Man merke sich, wie, wie heißt es? Würstchen mit Boden. Ja gut, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. <lacht> das tun wir nur hier aufwischen. Und sie sollte mal duschen. Duschen, baden, Schaumbad nehmen. Dann ist sie schön entspannt. Ist ein, heiß, ist ein heiß bisschen. Also Schaumbad bedeutet immer so in Flirtstimmung kommen. Aber oh, macht ja nichts. Ist ja schönes Gefühl. Schwangere zweites Semester ist immer noch. Check, check, wie, wie lange dauert das jetzt noch? Tim gibt wenig Ruhe. Sie ist jetzt bald voll von der Hygiene her und kann sich um das, den Tim kümmern. Wir sollten vielleicht einen Babysitter arrangieren. Plaudern mit. Soziale Medien. Chronik überprüfen. SMS schicken. Gesellschaftliches Ereignis planen. Äh, nö. Reisen? arbeiten Haushalt Unterhaltung Notizbuch Haushalt äh, Service engagieren genau das könnten wir doch mal machen aber es kostet halt jetzt einen Haufen Geld egal das haben wir schon Hauptsache unsere Kinder geht's gut Ja wohl Service engagieren ich brauche doch ein Kindermädchen haben wir kein Telefon hier Haushalt? Ne, Einzelhandel wollen wir nur nicht. Das kommt erst, wenn die Kinder ein bisschen größer sind. Vampirgeheimnisse? Oh oh. Oh oh, Skylar. Was tust du denn da? Angurren. Windel wechseln. Reden. Schaukeln. Ja, Skyler, komm. Klein Tim braucht dich. Sein Papa ist so fix und alle, der pennt immer noch. Obwohl sein Hunger, seine Blase und sein Spaß ziemlich unten sind. Ja, ist ja gut. Tim, das, das ist doch deine Mami. Ja, okay, wir wissen es nicht wirklich, ob oh, es wirklich seine Mami ist, aber ich denke mal. Aber er ist ja aus... Jackson ist ja vom, vom Raumschiff entführt worden, deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, wer da seine Mami ist. Vor allem, wenn ich mir jetzt Jack Skylars Hautfarbe angucke, ich muss sie mal rum zurückverwandeln. Ich weiß gar nicht, ob das geht mit Schwanger. Oh, süß, die beiden. Oh Gott, das ist so süß. Die Haut ist auch so schön. Oh, Tarnung entfernen. Jetzt, jetzt gucken wir mal, ob Skylar die Mama sein könnte. Könnte echt. Auch von der Hautfarbe her. Okay, er ist ein Ticken dunkler. Aber das liegt vielleicht, weil sich Alienblut und, und Menschenblut vermischt hat. Vielleicht ist es auch wie bei uns Menschen, wo, wo von Vorfahren noch was durchkommen kann. Äh, was ist jetzt mit der Steuerung? Spinnt die? Ich glaube schon, ich bin an den falschen Knopf gekommen. <lacht> ja, ja. Skylar ist Pibi machen. Ja, jetzt geht's wieder schneller. Sehr schön. Haben wir doch schon behoben das Problem. Karriere, was ist bei ihr mit. Heute hat sie frei. Das ist ja sehr praktisch. Das ist sehr, sehr praktisch. Grundstück zentrieren, ich möchte jetzt echt wissen, wie man dann Service engagiert. Ich probiere es jetzt einfach mal. Vielleicht kann man dann auswählen, wenn ich da anrufe. Ja, Pizza Service, eine einmalige Haushaltshilfe, regelmäßige Haushaltshilfe, die bekommt 40 Simulons plus 20 Simulons pro Stunde. Alter, da müssen wir reich sein. Kindersitter Service. Kind adoptieren. Na, ich tue den Service jetzt mal einstellen. 60 Simulons plus 10 Simulons pro Stunde. Spinnen die? Na, der kommt halt nur, wenn, wenn Jackson und Skylar beide außer Haus sind. Ich hoffe jetzt nicht, dass die sofort kommt, weil jetzt brauchen wir eigentlich gar keinen Babysitter. Und jetzt tun wir mal alles ernten. Und ja, eigentlich gleich alles verkaufen. Brauchen wir ja gar nicht. Ach komm, Baby. Kurz warten. Naja, das gibt wieder einen Haufen Kohle. Und dann können wir uns um Baby kümmern. Och, Schnucki. Liposen. oh komm, nein. Nicht so weinen. Bitte nicht. Oh, Schatzi. Ist sie der Babysitter-Service? Okay, kommt sie genau richtig. Baby braucht sie. Ach, die muss ich erst rein bitten. Ich hoffe, sie kommt jetzt auch regelmäßig. Also, also Baby ist noch nicht zufrieden, so wie es aussieht. Muss man Baby auch mal waschen? Nachdenklich duschen, baden. Nö. Da geht nichts. Ja, ist jetzt Ruhe? Hm? Tim? Jetzt weint wieder. Schmutzige Windeln wechseln habe ich doch gemacht, schon. Mach's halt endlich. Ja, jetzt kommt Babysitter. Du, die kennt sich aus. Die macht es jetzt schon. sie ist ja liebevoll mit ihm. Da ist er schon mal in guten Händen. Habadudu. So Tim, dann schlaf du schön und sei schön brav zu Mami und Papi. Und wir beenden jetzt die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.